Hey, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. Uh, auf was hast du es auf? Er hat nur Waffen? Ich habe also Rüstung. Es hält euch nur, nur den Schaden von dem anderen Teil, glaube ich. Das bringt mir nichts dann. Aber ich tue jetzt einmal meinen Würfel, so den, den ich Topos da rein. Angeblich, wenn man fünf wird davon ein eine tut, kriegt man eine Ei. neue. Schauen wir mal, was da rauskommt. Es ja, geht nicht da? Was? So nicht da. Er hat gesagt, da. Wenn es hergehst zum Würfel. Mit diesem -Würfel habt ihr einen wahren Schaff, Diese Edelsteine, sagt er, legt fünf Edelsteine Typs. Der derselben Qualität. Der der ich hab gedacht, das sind Edelsteine. Probieren wir das noch einmal. Ich hol jetzt 1, 2, 3, 4, 5 aus. Ich hau den Würfel. Ich hau trotzdem nochmal 5 rein. Geht nicht da. Oh, ich 3 rein. Gehts? Du kriegst dann eine höheren. Aber, was lustig ist, kann man jetzt drei 3 verschiedene rein. Da kriegst du mal paar. Ja, moin, ich bin überladen. Es geht gut zum Möver. Du immer drei verschiedene. Geht nicht da. Ja, moin, warum überladen. bist du es nicht einfach? Mach du doch einmal. Ja, moin. Gute Frage. Warum ich das nicht einfach? Yeah. Haut ja. Haut auf vor was Boden. Hau voll oder was? Ja, ich bin voll, ja. Yeah. Ja moin. Ja, drei verschiedene gehen aber nicht. Na no. Ich komm gar nicht mehr drauf klar, was ich jetzt machen soll. <lacht> ich und niemand weiß das. So, jetzt habe ich da noch dreimal einen Doper seine. Bam. Dann habe ich nochmal drei, mal. Nein, einen neuen Dopers Bam. So wie ein richtig OP. Aber der ist noch immer nicht so broken, wie man sich das vorstellt irgendwie. Obwohl, 1 ja, bis 20. Split schauen. Okay, okay, okay. Hm. So schlecht ist es nicht. Ich habe jetzt dafür meine Rüstung die Möglichkeit Leben. Chance im magischen Gegenstand zu erhalten. Dann Stärke einfach. Und Geschicklichkeit. Oder Verteidigung einmal aufgehauen. Ich habe mal Verteidigung aufgehauen. Hi. Oder plus 40% zu bloß 40% zu Angriffswert gibt's so. Ich würde fast das Leben aufhören. Was meinst du mit Runen? Hast du da Hat noch nie Runen da angeschaut? Der hast kombiniert! Mhm. Da. Ja moin, du hast zauberfülle von denen. Der hast kombiniert! Mhm. Und ist einfach eine rausgekommen dann. Äh, uh, random andere, ja? Das sieht sich ja gar nicht aus. All also, das ist die Runen da. Ich glaube, ich habe einfach nur eine Rune auf hier. Ich muss zwar man Mann hat, nach jedem Kill ist gar nicht schlecht. man hat gering ist auch nicht schlecht. Einfach noch einmal Verteidigung. Noch einmal Verteidigung. Oder langsam mal Ausdauer verbrauchen wohl ja. Oder also 15% Mana, weg. Aber ich verbrauche keinen ja, Mann zu also Zeit. Was ist das? Ich haue eine Rubine auf, ich. Zack. Lol. Tja, das gehen wir alles einloggen da. Ich habe gerade drei Ringe dann. Und ein Amulett gekriegt. Jetzt habe ich, hab ich auch drei Am Amulette ein. Und was kriege ich dann? Ein Ring? Das geht wieder nicht. Achso, weil das eine ist kein Amulett. Ein Juwel. Hast du Juwele auch schon ausprobiert? Oh nein. Nehmen wir das Amulette so ja wurscht. By the way, was auch wichtig ist für Tribes of Midgards, die wichtigsten Bäume sind die roten, weil die droppen das Zeug was denke Ja auch ein sagt, ja. Ah ja. Nice, jetzt habe ich einfach drei Amulette zusammen und dann was ich kriege ich einen Ring mit Feuerwiderstand, das ist einfach überhaupt nicht worth. Du kannst einfach drei schlechte Rerollen grundsätzlich. Es wird nicht wirklich ein besserer. Nur bei den ja. Edelsteinen wird es besser. Mhm. Dann wird es aber bei den Juwelen auch nicht besser werden. Habe ich so viele Juwelen mhm. überhaupt? Weiß ich gerade nicht. Ich kenne so viel Zauber, die machen. So riesen zauber die machen. Was kriegst du denn dann, Gast? Mhm. Trau mich nicht, oder? Du kannst wahrscheinlich alles mögliche da nicht haben. Amulett, Juwel, Zauber, Ring, Na no. So, eigentlich sind wir ja da stehen geblieben, dass wir jetzt da bei dieser Zuflucht, geheime Zuflucht, haben wir jetzt ja alles angeschaut war eigentlich nicht mehr viel mehr. Und jetzt haben wir, müssen wir eigentlich bei beiden Quests zu so diesem Dal von Raschas Grab Achso, das ist das Grab von Tal Rascha. Der heißt so. Ups. Und wir wissen eigentlich nicht, was es ist. Wir haben aber eine Map noch nicht. Und so eine kleine Dungeon noch nicht. Die machen wir jetzt auch schnell, oder? Die grinden nur instas schnell durch. <lacht> Da die, die Monster bis zu Dungeon können wir es skippen von mir. Aus. Wo muss ich da hin? Das weiß ich so ne. nicht. Der ist ja jedes Mal random generiert, lustigerweise. Das war ja auf der Map. Da haben wir so ein Loch gesehen und so gedacht, nee machen wir mal noch nicht. Ruhe kann man immer mitnehmen. Müsste da eh gleich sein. Sag er, da geht's <laughs> weiter. What? Das ist wirklich gleich im Mann? Als ob sie so einen Durchgang gehabt hätten. Was ist denn da? Danke, mit. das hat gar nichts Zuschauer -Pugel. Ich bin schon halber durch. Ich hab das Steingrab angefunden. Das ist es, oder? Auf uns. Wo ist es denn? Bei mir rechts. Von rechts? Ich legt sich da... Rechts unten, ja. Das einmal. Bist du im verdorrten Hügel? Bei mir steht. Welches ist die geo Öde, so. Da kommt nicht. Hat ich hab's Ich hergefunden. Da, ich glaube, die haben es Skip. Steingrab. Mhm. Ja moin, easy clap. Jetzt begleitet der Regen. Ja. Come on, What's tank? What did the soldier wish So they want to have tank. Stark. Wie soll ich denn noch zu meiner Ebene 2 lore? Wie soll ich zu meiner coolen letzten Fähigkeit kommen und über sie ausprobieren wollen? Man kennen <lacht> wir uns auf Level 30 auch da? wahrscheinlich kannst du es machen. Bestimmt. Hab's alle Fähigkeiten ausprobiert, Acht, zwei. Machen wir die und nichts. Jo. Das war die Mega drüber. Ja, das ist schon Boss gehört. Das ist wirklich schön schnell. Es schaut so aus, wie der Boss dran passt. Ist schon so, mhm. so freeze halt. So. so zumindest die Postruhe. 1 für 27. Die ist auch die beste Fähigkeit noch immer. Wenn ich das, zu Och, das ist hinter schwirrt. das ist sind gar nicht so schlecht. Warte, wohnt da. Ein Vergleich. Also 13 bis 30, das also 10 bis 17. Also dafür schneller Angriff. Naja. Schlecht ist es nicht. Aber ich finde meins besser zur Zeit. Auf nur weil der Heal halt... verstärkt wird. Ich glaube, das war die Dungeon. Okay, aber. Yes. Und der war. Jetzt. Dann zurück zur Stadt, hätte ich gesagt. Mal wieder sortieren. Kommen wir zur letzten Map: Schlucht der Magier. That's to... it. Schaut schon fast richtig aus. Oha, aber ich würde jetzt die Map schon noch anschauen, oder? <lacht> <lacht> aber da aufgelaufen. ich laufen. Das Graben angefunden. No more. What? Okay. Wahrscheinlich ist es zu viel, oder? no more. Ja, okay, das hätte man nur, nur anfinden können. <lacht> das kannst du gar nicht, nicht anfinden. Mal wie schnell die Schnurre herlaufen. Hey, wenn wir so weitermachen, geht sie vielleicht noch eine Level aus. Das ist ziemlich geil noch. Und davon von wie groß das Grab ist. Für okay, den Schuld muss ich anschauen. Schuld ist genau gleich okay, gut wie meins. Nur ein Punkt schlechter. Und egal. Mhm. <lacht> Noch einmal das Grab. Was ist, was ist denn das für ein riesiges Grab? zende king kong okay. Okay. Das ist erwischt, was irgendwie das, was uns habe halt ich zugeht. Oh, Irgendwie haben wir die Sauerbins. Mal aufhalten, gefühlt ist es noch irgendwie gut so. Mm -hmm. Level Stub. Ja moin. Jetzt musst du doch schauen, ob du die Fähigkeiten ausprobieren willst. Ich bin jetzt 2-Razones. oder Ich bin 21, razones okay. Level 30 war Neue Fähigkeiten zu ausprobieren. Okay, na das geht sich nicht aus. Warum rennt er weg? Das yes. ist zwei Weg. <lacht> Nein. Hey. Morgen schlaudern wir so in der Luft rum. Warte mal. Trank, den wir. <lacht> <lacht> es liegen tausend Tränke am Boden, den wir. Hauptsache, wenn wir die ganzen Tränke am Boden liegen lassen, wenn wir NPC oder verkaufen. Ja. Hauptsache, <lacht> <lacht> ja, kann niemand. Ich bloß auch einen Heal. Ich kann nicht noch tragen. <lacht> ich kann nicht meinen Job, meine Heals, ersetzen mit einem Heiltrank. Man braucht man ja keinen Healer mehr Game führst du die Schädel, Halbster nach Spuren Geben, musst du spuren <lacht> Die kannst du viel zu viel Silber oh, das ist Kupfer <lacht> Das war das Lächerlichste, was ich gemacht hab zuerst, oder? <lacht> das Schlimmste, was ich gemacht Ey, aber damals hast du dich mit Hummerzübel noch einen Schleinkopf leisten, können. Nein, nein Wau, war! wau da war mein im der First, haben sie es noch betrieben, das weiß ich noch ganz genau. Nein, da haben wir schon plus 10 plus 11 Waffen gehabt, das war es noch ganz genau, boys. <lacht> die plus, no, no, no. plus 10 war auf Level 50 waren Und wir sparen auch immer die Heiltränke. Ich kann nicht noch mehr tragen. <lacht> ich kann nicht noch mehr ja. so. Geht da zu. Stell dir vor, dass auch ja MMO-Walls random generiert ist, aber wie mag, du das machen mit saufenden Spielern? Gute Frage. Also sind 1, 2, 3, 4, 5 Eingänge am Minusen. Dann fangen wir da mit dem ersten an, oder? Ja, aber da irgendwie die Taktik bei mir meistens ist, ist jetzt jedes Mal den Rand der Map abzulaufen. Du vergesst mal, es ist die Mitte von der Map. Genau. Ja. <lacht> da zum Beispiel. Weil da waren wir wahrscheinlich im Nase da waren wir zum Beispiel nicht. <lacht> Schnellen Trank Drang ich dringend gemacht. Wow, wow, wow. Ich hab's so richtig stolz. Blitz. Resistenz gilt den Skill. Aber ich habe nie eine Wahl. Warum auch ne? nicht? Schau mal, in der Mitte der Map stehen auch die ganzen Monster. Na. Und ihr Trank. Oha. Den wir. Drei, drei liegen lassen da. Da ist mal wieder richtig gehen. gewesen. <lacht> jetzt haben wir alles gesehen. Die unsere Stadt einmal verkaufen, können. <lacht> Dann können wir gerne da hergehen, gell? Ja, moin. Die ganzen drin verkaufen jetzt da. <lacht> ja. Danke fürs Zuschauen, falls euch die 2 gefallen hat.